Oder du hast hier sowas im Ohr gehabt mal, ne? Ach, ne? Also, es ist ja ausgefahren. Ausgefahren, bei ähm. Schwingerei, ne? Nee, nee. ne, vielleicht <lacht> beim Spaß mit Frauen. Ah, ja? <lacht> <lacht> bon, Lieben! und schön, dass ihr im Start seid. Heute aus dem Auto raus. Wir werden uns heute so maximal krass Krog reinflöten. Und Ahmed hat das so richtig schön gesagt eben. die nervt dich die ganzen Wochen schon mit Krog, ne? Ja, Mann, er hat richtig Bock drauf. Ja, ich habe so Bock auf Krog. Ich werde jetzt einfach mal öfter auf mein Herz hören und werde einfach das fressen, wo ich Bock drauf habe. Und gibt es eine fette Krog-Tour. Wir werden uns so dick den Cocky reinschieben <lacht> und äh, <lacht> es gibt maximal heftige Vorschläge von euch auch. Ihr habt geile Vorschläge gemacht, die werden wir uns ballern und gucken, ob ihr, ob ihr recht behaltet, ob die Dinger geil sind. Yes. Fühlt ihr uns hin, Alter. wir sind am Arsch der Welt? Ich wollte nach Hamburg. Er schreibt Hamburg rein, wenn der nicht schmeckt. Alter. Aber er hat hochgepriesen. Oder oh, ist ein Blitzer? Alter. Ich habe ihn gesehen. Woo! <lacht> das war mobiler und ich habe ihn gesehen. Alter. Ja wenn ihr mal in Hamburg seid, also Umgebung meint er so mäßig, ja. dann fahrt mal nach Langenhorn. <lacht> so zum einen, Leute, ich habe ein neues Mikro gleich auf meiner Kamera. Würde mich freuen, wenn ihr sagt, ob ihr irgendwas gemerkt habt. Zum anderen, wieder Kommentar reinknallt. Irgendwas, ihr wisst, ich teste inzwischen wirklich alles. Und den 50 Euro gutschein den gibt es auch natürlich am Start. Irgendwas in den Kommentaren, egal welches, kenne ich an. Lasst den Daumen oben glühen. Aber sowas von. Und jetzt werden wir zum Krokodil rübergehen und werden uns dicken Krog Krok reinfetzen. Und wenn er sich nicht gewaschen hat, dann wird er das Kommentar geschrieben hat, aber ordentlich einen um Deckel kriegen. <lacht> also für euch auch schon mal, wir sind nicht angemeldet, gar nichts. Alles auf Füßfeld vorbei. Vielleicht können wir drinnen filmen, vielleicht auch nicht. Lasst euch überraschen. Also entweder wir stehen hier gleich mit einem Kork in der Hand oder wir filmen drin. Mal gucken. Leute, ich bin hier mit Kim am Start. Grüß dich erstmal, ne? Wir werden heute, Kim, den besten Krog in Hamburg krönen. Das ist unsere Mission. Und wir haben äh, anhand von Zuschauern, die haben die krassesten Empfehlungen rausgehauen und deshalb wird der beste in Hamburg gekrönt. Und dein Chef hat eben schon gesagt, ihr macht alles selber. Also das Brot ist vom Bäcker, aber nach eigenen Rezept, nicht irgendwie Metrobare. Die Soßen auch selber. Ganz wichtig zu erwähnen, wir sollen beide Soßen bestellen. Und wir werden, weißt du, was wir machen werden? Wir werden uns dicken Krog reinflöten mit Salami. Wir nehmen eine normal, normale Größe, halbiert und eine mit der einen Soße, die andere mit der anderen. Weil der Chef sagt, dass es muss. Achmed, der blendet alles raus wie im Fußballer auf dem Fußballfeld. Schüss ne? hey. dich. <lacht> <lacht> Eins sage ich euch schon mal. Und das ist Fakt. Bei Krog ist es nicht so wie bei Döner. Bei Döner muss das Fleisch trumpfen. Nach Möglichkeit so gutes Fleisch, dass so gar keine Soße brauchst. Krog lebt von Soße. Da muss eine geile Soße drauf. So haben wir es auch gemacht. Wir haben eins jetzt mit der einen Soße, eins mit der anderen Soße. Kimi, ich hab ein bisschen hier, hier auf den Boden gekleggert, aber ne? Okay, sorry. Kimi ist cool drauf, die haben uns hier ein gutes Video beschert bisher. Mhm. Ganz knuspel muss man einfach sagen. Ich habe hier schön dick Salat und die Salami. Bäckerbare, ausgewähltes Rezept. Viele machen schon den Fehler beim Koch am Anfang dünn belegt. da rein, hast du Brot in der Fresse. Das hier ist schön dick belegt, schön knusprig, süßliche Soße. Das erste Feeling bei dem Koch und das ist schön, sage ich euch. Das ist gut. Ist so ein Weizenflavor. Gesundheitlich mag man mit, sagen dazu, was man will, aber Geschmack ist natürlich top. Und durch diesen dicken Salat, dieses dicke Kraut, gibt das irgendwie noch gutes Gewissen hat diese Frische mit drin, auf den Hut gebracht Leute. Geiles Brot, gut passende Soße. Kein riesen Tamtam, -Tam, irgendwie Cocktail, sonst was. Knoblauch, das Remoulade, dezente Salami, gute Zutatenauswahl. Nicht das beste Krok meines Lebens, aber ein sehr gutes Krok. Gebe ich 8 Punkte. Ist nichts verkehrtes, dann kannst dir richtig geil gehen. Wir haben acht von zehn Punkten gewählt, beziehungsweise ich. Ganz stabiler Krok. Also hat sehr gut geschmeckt, Das wollte ich nur kurz gesagt haben, freust du dich? Ja, ist echt gut, hast du gut gemacht, Mann. Kannst du den Chef, kannst du Lob aussprechen von mir. Also es geht zur nächsten Station, nachher geht es auch noch zur absoluten Top-Empfehlung. Etliche Kommentare, auch der eine Typ, Jan heißt der, glaube ich, der ist durchgedreht. In jedem Video, ich gucke ja einmal durch, was habt ihr empfohlen, wo, welche Videos, gehe ich alle durch. In jedem Video, auch teilweise zwei, dreimal hat der reingeballert. Jan, wenn dieser Cock nicht schmeckt beim Alfons, dann bist du echt, also dann hast du, weiß ich nicht, was mit dir los ist. Aber wir fahren erstmal zu La Familia, auch eine schöne Empfehlung, wie ich hoffe. Und gucken, was da der Cock sagt. Let's, äh, let's go. Ich ganz ehrlich, weiß nicht, wo, was aus der Welt geworden ist. Ich konnte ehrlich nicht mal eine Quittung abdingsen, um das in meinen Steuern einzureichen. Den ehrlichen Steuerzahlern. Wird nichts gegönnt hier, Mann. Ja, das ist was, aus der Menschheit herausgemacht wird, ne? Ja, ja, die ja. werden übers Ohr gehauen. Sag ich dir also, so, wie es ja, Es wird keine Parkplätze gebaut. Aber was gebaut wird auch, ist sehr, sehr extrem teuer. Ne? Was hat die Menschen davon? Psychische Erkrankung. Ist so. Ja? Oh, zeig mal, Bruder, du hast hier sowas im Ohr gehabt, mal, ne? Also, es ist ja ausgefahren. Ausgefahren? Bei ja. Schlägerei, ne? Nee, nee, das nee. Wird, na, vielleicht beim Spaß mit Frauen. Also. Ah, ja? <lacht> Handschellen <lacht> haben nicht mehr gelangt, Jungs. So ein geiler Typ, sag ich sag euch. Übertrieben geiler Typ. Den hat er uns empfohlen. mit. Ich Liebe das, wenn ihr mich ansprecht, mir irgendwelche Tipps gibt. Wobei eigentlich habe ich ihn angesprochen. Und wir sind am Start, Leute. So viel kann ich sagen. Die auch machen von außen, das Krok von oben sieht gut aus. Das sieht nach Franzose aus. Mudi steht am Tresen. Gebt mir ihre Mudi Power mit aufs Krok. So muss es sein. Also pass auf, Leute. Wir werden hier jetzt erstmal den Krog testen. Guckt euch die Location an. Das spricht für sich. Was haben wir denn hier schönes? Mmh, lecker, lecker, lecker. Ist das ein, äh, ein schönes ne? Haus gemacht oder vom Bäcker bestellt? Bäcker. Vom Bäcker, ne? Das sieht edel aus. So, Leute, was nehmen wir denn hier jetzt? Was nehmen wir denn hier? Schönes Sommer. Ich will es halt nicht so. Eine kleine Herausforderung für die Chefin brauchen wir. Dann nehmen wir Sujuk. Die Wahl ist getroffen. Ich einmal das Salami-Krok, in klein. Äh, ne, gar nicht war das. Das Sujuk. Soße, und Knoblauch, bitte. Und äh, Achmed, was nimmst du? Ich nehme das Pastrami 2. Wir sehen uns gleich beim Krok. Also, Leute, lange Reihe. Die Mona sagt eben, die braucht Personal. Also, wenn ihr ein gutes Krog belegen könnt, Bock habt auf eine hübsche und sympathische Chefin, meldet euch bei der Mona hier. Lange Reihe. Boah, ich sage euch ehrlich, hätte ich gewusst, dass die Pastrami so geil ist. Sie siehst ja mit Pfefferpanade oder so, mit Marinade ist sie. Der muss ich mal einmal probieren von dir, Oh, das sieht aus, Mona, das ist ein Träumchen. Oh, geil. Hm. Wie so ein kleiner Junge, kennst du die bei der Fleischtheke? Ja, ja, die die, die ganze Sachen Zeit machen? geiern, ne? Oh, geil. Was Qualitätsauswahl angeht, hat Mona das auf dem Kasten, sage ich jetzt schon mal. Kannst du ja nicht irgendein Produkt nehmen, das schmeckt schon mal heftig. Euch zu liebe, setze ich mich auf so ein unbequemen Holzdings, weil die rum äh, viele rumgeholt haben, dass ich im Stehen esse. Ich schwör's, ich kann nicht auf diesem Ding setzen. Schön das Sandwich. Eine Special-Soße soll oben drauf sein. Pass das dran. ist das Sujuk. Okay, bin gespannt. Hab hier dicken, scharfen Pepperonis drauf genommen. Schön scharf noch drin. Ja. Die kleinen Schafsküße drin. Sujuk. Knoblauchsoße auf die Knoblauchwurst noch drauf, also unter uns, ne? egal was du machst, wenn du Sucuk drauf haust. Keine Ahnung, das ist so ein Zauber, der auf, aufs Essen gelegt wird. Dann schmeckt es automatisch meistens gut. Das heißt, das ist so eine wild, heftige, fantastische Soße. Diese Kombi aus dem Schafskäse, Peperoni und der Sucuk ist ja sowieso schon füreinander geschaffen auf dieser Welt. Aber das mit dieser Soße, die ich nicht genau deuten kann, ihre Special Soße, das ist Geschmacksexplosion. Das ist richtig krank, ich schwöre euch, das ist krank. Und das ist so intensiv, ich sage es euch, und verrückterweise, kurz vor der Grenze, zu, zu intensiv, genau an der Grenze, genau richtig wo du denkst, BOOM! Ich werde das Pastrami noch einmal testen. Kompletter Gegensatz. Mild, weich, wie eine Wolke. Ich hör das ist so ein Kontrast. Du gehst erst das eine holen, gehst in irgendeinen heftigen Fastfoodladen, bam, kriegst dieses Suchuk, du dieses Zucuk, Geschmacksexplosion, gehst hier rein, machst die Augen zu, bist auf einmal beim Fleischer um die Ecke, wo du einfach ein Baguette kriegst, Fleisch aus dem Fleischer Tresen und ein bisschen Remoulade oder ein bisschen Toblaussoße drauf. Ganz krank. Ganz krank der Unterschied. Um den Krokönig aus Hamburg zu gönnen, äh, Krön. zu krönen. Gibt es für diesen Laden erst am Ende die Bewertung. Denn wir fahren jetzt ja zu Alfons, der absolut gehypt ist von euch. Wenn wenn wir vorläufig erstmal den krog aus Hamburg krönen. Gibt noch ein, zwei andere Kandidaten, aber die waren sehr vielversprechend. Vorläufig den König aus Hamburg, der erstmal gefällt werden muss. Was haben wir hier schon wieder für <lacht> Scheiße, Mann. Wir fahren erstmal weiter, die Punkte kriegt ihr nachher. Denn jetzt es eine zweite Bauchtasche mit Feuchttüchern, mit serviert, mit allem drum und dran. nochmal Wasser zu, zum Waschen und so. Wir sauen uns immer so krass ein, das glaubt ihr nicht. Schlachtfeld. Wir wurden wieder verarscht. Wir haben gar keinen Kuchen. Aber naja, egal, lassen wir die Aussage von vorhin stehen, da gibt es jetzt doch nur Krok. Ich wollte hier echt den Laden noch testen, wisst ihr? Wir gehen zum äh, letzten Laden, Alfons Krog. Also wir sind am Start. Alfons Krog, der krasseste Krog überhaupt, wenn ich euch frage, die Community. Wer hätte nicht gedacht, dass das <lacht> ne? Mit dem wart wie, wie lange hast du dafür gebraucht, um so zu machen? Äh, also ich habe das vor zwei Jahren gemacht, Es hat drei Monate gedauert. Das läuft doch auch privat so ja, ja. rum oder nur hier? Okay. Ja, immer. Wie kommt das bei den Frauen an, sei auch ehrlich? Ja, ist okay. Kribbelt bei den Frauen, ne? Man redet dabei. Ja. Ja. Ja. Warum habt ihr hier äh, Maxi Kimo und so? Achso, das war unsere Crepes. Wir haben da einmal ne, die ganzen Crepes oh. stehen. Wir haben dann aber nebenbei nochmal so eine Special... Edition, das ist noch was, ja. der steht gar nicht auf der Karte, das ja. ist so ein Geheimtipp ja. ne, mit Karamells, frische Sahne, Spekulatiuskeksen. Kannst du uns einen davon und einen mit Maxiki machen? Auf jeden Fall Jungs, Oh, jeden oh, Die Soßen sind auch alle selbst gemacht, das meiste Fleisch, so bereiten wir dann vor. Aber das ist nicht Halal, das ist Schweinebake, ne? Halal ist ein überbegründete. Ah, okay, da kann man dann den gründeten. Ah, cool, machen. das haben die gut gemacht. Okay. Ja, nice. Ich nehme auch Sujuk 2 und Hähnchenbrust nehme ich auch noch, denn die 14, genau, perfekt. Für euch auch einen Eindruck hier von drin. So, mal guckt euch das schöne Ding an hier. Sieht schon sehr nice aus. Das ist das Sucuk. Das ist das Hähnchenbrust. Guckt mal den Käse hier an. Boah, oh, da läuft das Fett schon raus. Wir nehmen erstmal die Hähnchenbrust. Sehr geil. Selbst mariniert. Habe ich direkt gesehen, ist uns ins Auge gefallen. Musste ich kaufen. Oh, Puppen. Wir müssen wir kurz ausblenden. <lacht> die hat sich umgedreht gerade, ich Erstmal beim Essen, zweitens noch provokant, wenn jemand vorbeigeht. Okay, musst du raus? Nein, nein, musst nicht. du nicht. Das Essen wird kalt, nicht. Das, nicht. <lacht> das soll der beste Truck aus Hamburg sein. Und erstmal von allen der dickste Apparat. Das ist der erste, wo ich sagen würde, ich esse einen und werde satt. Wie giftig hier drei verschiedene Soßen. Wild Curry Soße. Genauso ein Curry. Nimm folgende Aussage nicht negativ. Wenn du zu ist Lidl Penny, da eine Fertig-Curry-Mischung nimmst. Und da dir eine Sahnesoße mit Curry machst oder wie auch immer. Genau diese Curry-Note ist es. 100 Wir machen weiter. Ich muss eben einmal zum Auto. Ich muss noch mal eben kurz muss ich mein Gesicht waschen. Kranke Nummer, ich sag's euch. Wir snacken noch eben kurz ein Crepe. Dann kriegt ihr die Bewertung vom letzten Croc und dann die Bewertung von dem hier direkt. Entschuldigt die Location, aber das geht hier echt nicht anders. Der hier mit äh, diesem karamell und Lotus. Sahne, Lotus, genau. Das ist mit Maxi King, ne? Maxi King ist doch mein Favorit. Mhm. Der meinte, den hier mit Lotus, immer den hat mit, muss mit Sahne. Ja? Er sagt, du darfst dich einfach so okay, probieren. Ich mach direkt. Das ist schon sehr, sehr krank geil. Also, dieses Ding, das ist ja auch von Wing Steven, sein Lieblings-Cheatmeal ist es, glaube ich. Das ist ein Gegner. Die Sahne macht das noch so richtig weich, wisst ihr? Für dieses Ding stehe ich mit meinem Namen. Wenn ich meinen Namen drauf drucken lassen, Ganz krankes Ding. Das ist auch geil. Ja, Einfach geil. Aber der Leute, mit den habe ich mich verliebt. Der steht nicht mal auf der Karte. Meint er zu mir. Ach so, krass, okay. An alle G's. Wenn ihr eine Frau ausführt, die auf Süße steht, auf süßen Nachtisch, wo die auch nur was naschen wollt. Und ihr bringt sie hier hin, sagt ihr einen Geheimtipp, ist die Dose geöffnet. Da ist die Dose ganz weit offen. Mhm. Bruder, oh Mann! Aber ich schwöre wir müssen dir ja noch einen von holen. Echt? Ich hole dir gleich noch so einen, weil ich muss mich, jetzt ich, ich vergessen, ich wollte mir den letzten Biss so mal so richtig reindecken für die Community. Der ja, habe in einem so kurz und knackig schnell beschrieben, wie es geht. Weiß rein, hab diesen Puderzucker draußen. Der ist so ein bisschen, hört sich blöd an, aber so sandig, weich. Ganz minimale Knusperfeeling, so ganz leicht. Der ja, kriegt diese Karamellnote. Getragen von diesem weichen Teig mit der Sahne, die das Ganze abdämmt. Gibt von mir eine 9,7. Eine 9,7. Niemand anders außer Fair hat in seiner Döner-Disziplin, hat in seiner jeweiligen Kategorie und das ist Kategorie Nachtisch für mich, so eine hohe Punktzahl bekommen. Hier müsst ihr dieses Ding fressen, ich weiß nicht. Und jetzt kommen wir zur Benotung vom Krog. Erstmal geht es noch nochmal zum La Familie. Außenherzen heraus. Wir sind zurück bei La Familie. Sucho krok muss man im Moment wirken lassen, war für mich doch ganz leicht zu intensiv. Fühlt sich blöd an, aber da ja, war zu viel Boom. Deshalb in Anführungszeichen eine 8,9 von mir. Eine 8,9. Das andere Ding mit dem Pastrami kriegt von mir eine 8,5. Weil für mich irgendwie in Hinsicht äh, Baguette. War geil, aber irgendwo Standard. Wisst ihr, das war bei beiden so. Und jetzt geht's weiter zum Alphons für die Finalbewertung. wo so, wir sind hier wieder am Start, Leute. Wir haben ja zum Beispiel einen direkten Vergleich gehabt, auch von den Sucuk, La Famille. Und hier lecker der Krog. Hier bei krog Alphonse. Ganz sicher. Und so viele Leute feiern den. Hier ist eine Schlange. Unglaublich. Aber für mich tatsächlich von allen drei Krogs für mich der Schwächste. Die waren absolut korrekt. Aber für mich waren die Soßen nicht ganz durchdacht, wild zusammengewürfelt. Für mich hat das gewisse etwas gefehlt. Auch gerade von der Sucuk-Disziplin. Im direkten Vergleich zu La Famille war der hier hinten. Leckerer Krok kriegen beide von mir sieben Punkte. Deshalb ist der König von Hamburg, La Famille für heute, der Kockkönig. Vielleicht gehen wir noch auf eine weitere Runde demnächst. Schreibt es in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Lasst mir einen Daumen oben da, einen Kommentar und bis zum nächsten. Und die Glocke an. Bis zum nächsten Mal.